Wir sind ähm, dann er. Dann sage ich Hallo. Ähm, mein Name ist Magdalena Reiter. Ich darf diesen Abend heute moderieren. Ähm, es ist der 39. netzpolitische Abend und normalerweise sind wir im MetaLab in Wien, im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und äh, der, ähm, der netzpolitische Abend macht äh, heute einen Ausflug nach Linz und wir freuen uns sehr, dass wir in der offenen Werkstatt in der Grau Garage sein dürfen. Sie ist Programmkuratorin und mag auch noch Hallo sagen. Genau, ich würde da nur kurz äh, Hallo sagen und euch herzlich willkommen, heißt in der Grau Garage. Ähm, ich glaube, viele von euch waren noch gar nicht da. Das ist äh, Makerspace, äh, den es jetzt seit äh, Ende Februar bei uns in Linz gibt. Wenn es irgendwelche Fragen zur Grau Garage gibt, äh, ja. einfach noch äh, gern an mich richten oder an die Kollegen, was da sind. Wir freuen uns auch, wenn es also überhaupt dass der Netzpolitische Abend da ist. Halt, und wenn es noch ein bisschen bleibt. und genau, zur, Ich wünsche eine aufregende Diskussion auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, dass wir da sein dürfen. Ähm, also ihr habt es schon mitbekommen. Wir haben einen Livestream ähm, und ähm, also es wird aufgezeichnet. Falls ihr nicht im Bild sein wollt, dann kommt einfach bitte nicht nach vor. Ähm, andersrum, wenn ihr Fragen stellen wollt ähm, bei den Diskussionen, dann sprecht bitte ins Mikro, damit alle Leute die Fragen auch hören. Ähm, wir möchten uns auch ganz herzlich bei den freien Radios bedanken, allen voran bei Radio Froh in Linz, bei der Radiofabrik in Salzburg und bei Radio Orange in Wien, dass sie den netzpolitischen Abend übertragen. Die Tonspur wird zudem von Herbert Gnauer in eine Sendung, in einer Sendung geschnitten und ist im Cultural Broadcasting Archive später ähm, abrufbar. Äh, die Videoaufzeichnung äh, ist, äh, immer auch bei, wird von unserem lieben Kollegen Andreas äh, gemacht und ist auf dem YouTube-Kanal von Works veröffentlicht. Genau, und wer twittern mag, ähm, es gibt die Möglichkeit unter dem Hashtag Netzbett zu twittern. Ganz kurz zum Ablauf: Der Netzpolitische Abend ähm, hat immer drei kurze Vorträge. Direkt nach den Vorträgen gibt es dann jeweils die Möglichkeit für Fragen vom Publikum, ähm, Danach gibt es auch noch die Möglichkeit, falls ihr selber Themen mitgebracht habt, die ihr vorstellen wollt, ganz kurze Lightning-Talks zu halten. Wann, wenn ihr das machen wollt, dann bitte hinten eintragen. Das gleiche gilt für Veranstaltungshinweise. Genau, und dann fangen wir schon an. Ähm